Willkommen bei Jan ja, und Maxi. Ja, heute machen wir die 7 Sekunden Challenge. Und jetzt haben wir hier so ein Blatt. Und da schreiben wir dann auf, was für Sachen wir da drauf machen. Und 7 Sekunden müssen wir dann diese Sachen schaffen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um die Sachen aufzuschreiben. Das ist die zweite Challenge. Wenn ihr die erste sehen wollt, dann ist der Link in der Beschreibung. Deswegen wollten wir sie nochmal machen. So, oh, ähm, jeder hat jetzt drei Zettel vorbereitet. Drei, also insgesamt sechs. So, jeder hat jetzt drei Stück, drei Zettel. Und wenn er sie vorliest, dann <lacht> muss er das, was er da drauf tut, das, da das muss er drei Sekunden, äh, sieben Sekunden lang machen. So, mischen die Karten und ziehen und <lacht> Oh, Mann, ey sieben Sekunden lang pfeifen okay. okay geschafft so jetzt bin ich dran sieben Sekunden ein Kissen gegen deine Visage hämmern oh ja das tut mir weh, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Scheiße, hör auf, Mann! Ja, genau, der kommt scheiße zu Die Sekunden lang <lacht> deine Hand in deinem Mund Deine Soll ich vorlesen? Nein, ähm... Sieben Sekunden lang deiner Hand, deine Hand in deinen Mund rumwühlen lassen. Also du musst jetzt deine Hand sieben Sekunden lang in deinem Mund rumwühlen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber okay. oh, ich gehe meine Hand waschen. <architects> also ich bin jetzt dran, ne? So. <Ep ig> <guss Robbie> sieben Sekunden lang diesen Zettel kauen. Ah. <guss> du zählst, ne? Eins, zwei, 5... 6... 7... 1... 1... 1... 2 Zettel Was übrig. 7 Sekunden lang. Heavy. Ja, einatmen. Also Maximus jetzt 7 Sekunden lang einatmen. Und go! Fertig! Oh. Nur noch ein Zettel übrig. Warum bin ich eigentlich nicht schlimm? 7 Sekunden klatschen. Okay, <lacht> du zielst. Das ist ja voll schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. War jetzt die 7 Sekunden Challenge. Bayern dann Maxi. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und... Wenn ja, dann schubst du ihn da <lacht>